Nein nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Da oben hängt jemand. Nicht ein Feuerzeug. Ja, ich wollte gerade sagen, die machen wahrscheinlich mehr Damages. Okay, das macht keinen Unterschied. Ich wollte die Kerzen anzünden. Da. Und auch. Was war das? Das ist einfach eine riesen Puppe, ne? Oh Gott. Die wird halt auch so richtig wie eine Vampir-Lady dargestellt. So auch dieses typische schwarz-rote hier. mal so drin. Geh fokus, Bruder. Unser Enem ist nur eine kleine Girl. Oh, warum ist das so lange? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the myself here. and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Someone at the corridor. What is it, Alexia? N nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother. Okay. Ja, dann stürmen wir mal die Party. Ja, Herzschlag ist schon mal per se nichts Gutes in diesem Spiel. Aber naja. Ich komme jetzt eh nicht mehr viel weiter weg hier. Außer wenn ich sterbe. Die Rückkehr der roten Königin und des blauen Königs öffnet den Weg. Die Spieluhr anhalten. Nein. niemand gehört, vor allem nicht, wenn die oben sind. Scheiße. Ja, dann muss ich jetzt hoch. Ich wäre nicht gerne mit äh, ohne Musik da hoch, aber hey. Das Loch in der Decke ist zugemauert. Lol. Okay, ja, du dann gehen wir wieder runter. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt den Silberschlüssel sowieso. Nee, Okay, also dann ist hier die zweite Tür. Ich dachte ja, das ist beides derselbe Raum, aber okay. Ein bisschen lang für das Bild. Ja. Bisschen blaue Rubine drauf. Hm. Okay, gut. Also ich bin bei Kapitel 14 von 42. Das ist schon mal etwas wert. 43 Level. Okay. Also etwa ein Drittel durch. Grußkarte. Mein lieber Bruder, ich glaube fest daran, dass der Ruhm der Familie Ashford durch deinen Mut und deine Stärke als Soldat wieder aufleben wird. Alles Liebe, Alexia Ashford. Nee. Bist du das ein Arschloch? Ah, guck mal an. Hier ist die Rückseite der Statue. LOL, okay. Wir haben ein rotes und ein blaues Relief. Das ist Ameisen. Äh, es kann auch sein, dass Sachen anders sind im Playthrough, also in dem Guide, weil ich Sachen nicht mitnehme. Oder zu früh machen. Das kann schon sein, dass es da Unterschiede gibt. Deswegen, das habe ich teilweise auf das Problem gehabt letztes Mal. Oder du nicht mitbekommen, das genau sein. Äh, aber das war auch letztes Mal das Problem, wenn ich dann was nachgeschaut habe, dann hieß plötzlich, ja, den haben wir ja in Kapitel 3 mitgenommen. So, was haben wir mitgenommen in Kapitel 3? Oder dann steht da, ja, du musst jetzt dieses Item und her. Das Item habe ich am Anfang schon mitgenommen. Also ja, das, sind, das ist halt, vor allem bei Resi, wenn man offen ist, also man wird ja nicht geführt. das heißt, macht das Level fertig, dann das Level, sondern man kann halt mega oft zurückgehen und was anderes machen nochmal. Ja, auch jetzt, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss mit den Ameisen, deswegen lasse ich die mal liegen. Und zu rennen dafür wieder an Tyrants vorbei. Die habe ich vergessen. Die dürfen runter, ne? Ah ne, jetzt sind es... Ne, das finde ich jetzt nicht Hey, Vielleicht nur, wenn sie so Schritte macht, dass sie eigentlich noch so links-rechts rügelt, als er läuft. Also jetzt muss ich überlegen, ich würde eigentlich wirklich gerne mal dieses Mittel zurückbringen. Hier muss noch ein Tyrant sein. Ja. Ich muss jetzt, also ich will dieses Mittel zurückbringen und ich will rausfinden, wo ich dieses eine Emblem einsetzen kann. mal ein farbband und ich nehme das mittel mit den adlerschild kann ich auch mitnehmen doch das wäre gar nicht so schlecht ja. raum mit den bildern hm. Ich will nicht nochmal speichern. Raum mit den Bildern. Da muss mir jetzt kurz helfen. Ich die Räume durch. Beim U-Boot war was? The fuck. Aha, ja, ja. Genau, da habe ich aber. Was habe ich da gefunden? Nix. Doch, da habe ich dieses. Doch, da habe ich dieses Wappen gefunden, ja. Da habe ich dieses Wappen mit dem Adler und dem, mit der Hellebarde, die in einem. Krallen halt Oh, da in die Flamme rein Pupu Genau, beim U-Boot muss ich einen Schalter finden, damit ich die Hebebühne von unten nach oben bringen kann, um oben rüber zu laufen zurück. Das war das andere Rätsel, weil da ist ja das Flugzeug drin, in diesem Hangar. Ich bin gerade echt damit überlegen, irgendwo war noch ein zweites Wappen. Aber ich gehe das Wappen mal nachher kurz einsetzen, da beim... Wo dieser komische Dude zum ersten Mal auf mich geschossen hat. Ja, wo komme ich jetzt zurück? Falsch das. Da. da, ja, okay, das ist richtig. Da hat er zum ersten Mal auf mich geschossen, da waren Wappen auf seiner, seiner Balkonbrüstung, da war so ein Wappeneinsatzteil. Da gehe ich noch mal kurz hin. Nein, ich wollte drin. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ich hier unten noch halt schon etwas übersehen habe noch, aber ich komme nicht drauf, was. Aber ich nehme jetzt mal, ich kann ja das Feuerzeug ausrüsten. Ich hatte schon Angst, dass ich nicht habe. Also das Blutsturm ist mit. So, weil dann sehe ich ja auch was im Knast. Das war das Problem, dass ich den nicht gesehen habe, Freunde. Ah, lol, kein. What are you doing here? Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry about me. Geil. Ja, er ist schon recht am Arsch halt, ne? Okay, ich hätte nicht erwartet, dass es direkt eine Trophäe gibt. Also, irgendwie schon, aber irgendwann nicht. Bei Resi weiß ich nie, was eine Trophäe gibt, oder nicht. Aber wir haben jetzt Dietrich. Und Dietrich ist echt gut. Normalerweise. Aber er hat gesagt, er kommt vielleicht später noch. Das heißt, wir kriegen später geheime Türen, die wir nicht öffnen könnten, wenn wir das nicht machen. Wahrscheinlich. Ja, ich hab da. was Gutes gemacht. Würde ich es mal behaupten. Natürlich nur 52. Ich hab 59 52 Kilo. Ja, der tut's doch nicht so tun. Leben die schon wieder? Ja. Nee, die nicht. Okay, ich hatte schon Angst. Jetzt das ist die Frage, wohin. Da ist nur ein One-Way-Gate. Gefängnis ist eigentlich fertig gemacht, mal so weit. Die Stahlbrücke bringt... Ja, ich muss eigentlich auf die Stahlbrücke, ne? Ich kann aber doch ein paar Waffen holen da hinten. Das ist... Nicht mal so schlecht vielleicht. Da oben blinkt ein grün. Ich kann das also in die Residenz in den Raum rein. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, ich gucke das mal kurz an. Ich geh zuerst Waffen holen. Das ist gut, das also heißt, ich muss in den Eingangsraum, dann links nach hinten, wo ich die Waffen holen hätte müssen, wenn Steve nicht da wäre. Schluss, also Steve. <lacht> Acht Bolzen braucht es, um einen zu töten. Ja, genau, die Zombies umarmen. Das. Ja. Das ist es einfach. Make love with war. Das ist ja, du hast recht. Habe ich hier nur zwei Items drin? Ich habe hier nur zwei Items drin. Scheiße. bin ich eigentlich komplett hierher ja gut ich hatte ja ein bisschen hoffnung ich will gerade überlegen ob ich, äh, ich eine crowbar kriege also eine, eine brechstange um die Tür irgendwann aufzumachen wenn ich komme Wird halt, also das ist ein kleiner Loop, den ich laufen muss, aber es wird halt zwei Türenanimationen sparen. Das war das Ahnlöffel, das, das normale. kann halt echt sein, dass sie mir da angezeigt haben, mit der grünen Tür, dass ich die aufmachen kann, weil ich das Emblem habe. Ich höre das voll geil, sie rennt immer so verletzt, so, ah, ich tue alles weh und dann hier so ganz gemütlich joggt sie ein bisschen hoch. Ladescreen animation ganz gemütlich, also wir haben fast tot, was ich aber trotzdem ganz cool finde, weil das hat Dead Space ja auch gemacht, die haben ja Ladezeiten überbrückt mit einer Animation von Fahrstuhl oder so, das fand ich voll geil. Oh. Das hat mir gefallen, also das fand ich echt interessant. Also Dead Space 1 ist noch nicht so gemacht, da hatte man einen Ladebildschirm, ich glaube ab dem zweiten Teil tatsächlich hatten sie es nicht mehr. Lebe ich noch oder ist es schon Gefahr? Nein, es ist nur Achtung. Ich dump kurz Feuerlöscher weg und so. Ah, Spotify Premium. Alles klar. Ist schon wieder so weit? Ah ja, da 30 ist. Oh, schon 6 Uhr. Okay. Ja, ich krieg da alles, es sich verlängert hat. Äh, die Waffen weg. Ich habe den Granatenwerfen noch nicht geholt. Ich habe aber diese Indigo-Karte noch nicht. Okay, das ist... Das wäre vielleicht auch was, dass ich da unten noch was machen muss. Aber ja, ich habe jetzt da einen Hinweis, dass ich diese Tür aufmachen kann. Vielleicht kann ich auch die Tür, wenn ich da hochgehe, nach äh, links aufmachen. Scheiß. Ach, da hinten. So probiere ich einfach jedes Mal, um Tyrant zu schießen. Kannst du? Ja, danke schon. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, Tyrant hat mich gehauen. Ich noch auf 8. Das ist gut. Jetzt. Jetzt langsam. Da in der Mitte ist ein Symbol. Nein. Da ist eine Notiz. Jetzt kriegt die Chance. Angst bericht. An Verwaltungsvorstand Herrn Alfred Ashford. Heute Nachmittag um 16.32 Uhr haben wir eine große Biotransportkapsel von Umbrella, Umbrella Transportlage herüberführt. Die Überführung wurde mit äußerster Vorsicht durchgeführt und alle 800 108 Positionen der Checkliste konnten nach der Routineüberprüfung als lediglich abgehakt werden. Der Behälter wird derzeit im Kühlraum gelagert. Eine Sache verstehe ich aber nicht ganz. Normalerweise werden wir für Sonderaufgaben eingesetzt. Warum sollten wir diesmal nur eine gefrorene Transportkapsel ein überführen? Ich weiß, dass diese Information sehr wahrscheinlich streng geheim ist, aber wenn wir den Inhalt nicht kennen, könnte beim Transport unsere Sicherheit nicht gewährleistet sein. Besonders wenn der Inhalt möglicherweise gefährlich ist. Sollten wir noch öfter zu solchen Einsätzen abkommandiert werden, möchten wir anregen, uns mehr Informationen zukommen zu lassen. Ich erinnere mich noch an die gute alte Zeit hier in diesem Militärtrainingslager. Es hat sich seitdem nichts verändert. Wir machen uns jetzt bereit für unseren nächsten Einsatz heute um 23 Uhr. Hä? ich Hä? Hä? Hä? sowas verdauen. Ich muss das anders machen. Ich brauche dieses Zeichen damit. Ich lasse mal die Area neu laden. Ich glaube, ich, glaub, ich gehe noch mal speichern vor dem jetzt. Weil wenn ich jetzt sterbe und alles noch mal machen muss, dann ich weiß gerade nicht, wo ich es letztes Mal gespeichert habe. Und ich müsste vor allem auch meinen Dietrich nochmal neu holen. Aber ich muss dieses Symbole in der Mitte haben. Da war ein Großes im Teppich. Ich bin dann verletzt. Das ist ein bisschen scheiße. Aber naja. Ich denke, es ist einfacher, wenn ich jetzt speichere, wenn ich sterbe. Doch, genau diese Daten darf du überschweichen. So. Äh, Hat sie eine Waffe? Nein, ich habe die Waffe ja weggelegt. Ich habe einen Silberschlüssel und das adler und ich will dieses zweite Symbol haben im Boden drin. Aber ich weiß nicht, ob ich den Terran so bekämpfen kann, ehrlich gesagt. Vor allem, weil es zwei sind. Das heißt, wir, die können halt echt eklig aneinanderketten. Nein, lauf, lauf. Ich hoffe, ich bin nicht in der Gefahrenzone, sonst nehme ich den Spray direkt, das ist okay. Aber da wäre ich schon wieder ein Gesundheitsstatus höher, aber ich denke mal nicht. Nein, das ist noch okay. nicht. Probier mal, ob ich die abschießen kann. Ist keine Mücke vor mir durch. Ich, viel. ich glaub nicht, dass das klappt. Das ist das zweite Symbol. Ich bin auf Stufe 2 von 3. Ist mir egal. Das fand ich vorhin angenehmer, dass die Map rot war an Punkten, wo ich was machen konnte. Und grün an Orten, wo ich fertig war. Map. Das fand ich angenehmer, ehrlich gesagt. Ah ja, guck mal. Ja, genau, die grüne Tür da. Die wollte ich nämlich noch überprüfen. Okay, das ist dafür geil, dass sie dir die Türen noch anzeigen, die machbar sind. Das ist angenehm. Also sie haben immer wieder das Gutes und was Schlechtes dabei, so. Das Telefon. Okay, die kommt die Treppe hoch, das ist so Bin ich gar nicht gut laufen. Ja, sind zumindest sich also für den Achievement müssen man halt ab die ganzen Items behalten und direkt in die Kiste bringen. Das ist ja voll okay, glaube ich. Kann ich wieder 10 Brandpfeile herstellen. Mach ich mal noch nicht. Ich bin gerade dezent confused wegen diesem Casino. Aber wir haben zwei selbe im Symbol, das heißt das Balkonsymbol kann nicht richtig sein eigentlich. Was? Da brauche ich also eine Spielwalze. Okay. Cool. Ist da noch was? Nee, aber dieser Automat leuchtet. Geld? Nee, hab ich nicht. Nee. Das war logo ist voll geil auf, auf dem Rücken da. Ja. Da, wo die ganzen Zombies hinleuchtet, in der Tür gelb, äh, grün. War da vorhin abgesperrt? Kann das sein? Ich dachte aber offen. Es scheint aber der einzige Weg zu sein, den wir momentan haben. Was habe ich denn, was ich da jetzt reinkomme? Okay, also es ist wirklich ein bisschen an Suchen, aber das geht klar. Nein, fuck. Ich dachte, ich komme weit genug raus. Ich, also, ich nehme die Bolzen wieder mit. Schade. Ich bin mich jetzt eigentlich voll gefreut, dass ich da ein paar mitnehme. Ich weiß nicht, auf die tot bleiben, aber ja, mal gucken. Ich hab so keinen Bock dieses hin und her laufen halt. Das ist voll mies. Aber ist okay, es gibt schon was.